Hey yo meine lieben Fighters, willkommen zu Crunk MMA and here we go! Im kommenden Jahr könnte uns ein echter Kracher erwarten, nämlich Israel Adesanya versus Robert Whittaker 2. Und wenn der Kampf tatsächlich aufgestellt werden sollte, die Kampfvereinbarung von beiden unterzeichnet werden, wird der Kampf höchstwahrscheinlich für den 12. Februar 2022 für die UFC 271 angesetzt. Die Chancen für ein Rematch zwischen Robert und Israel stehen gut, da beide Seiten zumindest derzeit in keinen problematischen Gesprächen mit der UFC in Sachen Bezahlung stehen. Sollte White alles daran setzen, wird im Showdown Anfang 2022 also nichts im Weg stehen. Israel, der Style-Bender Adesanya, konnte beim ersten Aufeinandertreffen gegen Robert the Reaper Whitaker stark beeindrucken und ließ von Anfang an alles leicht aussehen. Nahm ihn komplett auseinander, brachte ihn gleich in der ersten Runde zu Boden und beendete den Abend für Whitaker schmerzhaft in der zweiten Runde durch TKO-Punches in Minute 333. Nach dem Sieg dieser Championship konnte Adesanya noch für eine kurze Siegesserie gegen Joel Romero und Paulo Costa sorgen, bevor er die erste Pleite in seiner Karriere gegen Jan Blachowitz. Anmerkung, es war Adesanyas Debüt im Light Heavyweight, bei UFC 259 durch Decision kassierte. Darauf folgend gewann er bei UFC 263 gegen Marvin Vettori nach Decision, was Robert Whittaker angeht, konnte sich im vergangenen Jahr zwei Siege, einmal gegen Darren Till, einmal gegen Jared Cannonier, beide durch Decision holen und ein weiteres Mal mit einer Rising Hand am 17. April 2021 gegen Calvin Gastelum, ebenfalls durch Decision des Octagon verlassen. Offensichtlich ist auf jeden Fall, dass von beiden weder der eine noch der andere faul geworden ist und stattdessen aktiv geblieben ist. Von Rust kann also schon mal nicht die Rede sein. Fakt ist auch, dass sowohl Whitaker als auch Adesanya starke Gegner hatten, Typen wie zum Beispiel ein Joel Romero oder ein Calvin Gastelum können einen nur schärfen. Daher haben beide an Erfahrung gewonnen und jetzt schon heißt es seitens Adesanya in Richtung Whitaker und umgekehrt natürlich auch, dass ein zweiter Kampf auf einem ganz anderen Level stattfinden wird, warten wir einfach mal ab. Zu diesem Board werde ich auf jeden Fall noch ein Analyse- und Prediction-Video, Producen. So, meine Kämpferherzen, das war's an der Stelle. Ich verabschiede mich, schaut es nächste Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat.